Boom, Boom. Niveau 1. Ja, so, Ableitung, Ableitungsregel von Potenzfunktionen. Was ist eine Potenzfunktion? Die Potenzfunktionen bestehen aus einer Potenzzahl, deren Basis die unabhängige Variable ist. So, die unabhängige Variable wird in der Regel mit x dargestellt. gestellt, die Basis in einer Potenzzahl steht unten, x ist unten und eine Hochzahl. Also insgesamt haben wir eine Potenzzahl und das ist eine Potenzfunktion. Die Hochzahl n kann allerdings nicht nur eine natürliche Zahl sein, sondern sonst irgendwelche Zahlen. Beispielsweise nicht nur 3, sondern auch hoch minus 5 Drittel, hoch Wurzel 3, kann alles sein. Um die Ableitung einer Potenzfunktion f von x ist a mal x hoch n zu berechnen, gibt es eine einfache Regel. Also wenn das f von x ist, f' also die Ableitung von x ist gleich, die Konstante bleibt bestehen, es wird mit der Hochzahl multipliziert und die Hochzahl selber wird um 1 reduziert. Gut, in unseren Beispielen, x hoch 3, also es wird mit der Hochzahl multipliziert, 3, und die Hochzahl wird um 1 reduziert, also es bleibt 2 x hoch minus 5 Drittel, es wird mit der Hochzahl multipliziert, minus 5 Drittel mal, und die Hochzahl selber wird in 1 reduziert, minus 5 Drittel, minus 1, also minus 3 Drittel noch, das ist insgesamt minus 8 Drittel. Also x hoch Wurzel 3, es wird mit der Hochzahl Wurzel 3 multipliziert, Wurzel 3 mal x, und die Hochzahl wird um 1 reduziert. So, jetzt, wenn die Hochzahl eine natürliche Zahl ist, kann man diese Regel mit Hilfe der Definition der Ableitung als Grenzwert zeigen. Das H... Darüber gibt es ein anderes Video. Hier beschränken wir uns auf die einfache Anwendung der Regel. Nichts mehr. Wie in dem Beispiel zu sehen ist, ist die Ableitung eine neue Funktion. Ja, Das ist könnte man auch f von x nennen. Das ist eine Funktion, ja, 3x². Und sie berechnet die, äh, die Steigung der Funktion an der Anfangsfunktion, also von, in diesem Fall von x hoch 3, ja, an jede bestimmte Stelle. Daher können wir, also die, bei dieser Ableitung, bei dieser neuen Funktion, können wir ihren Wert an einer Stelle berechnen. Wenn wir den Wert der Funktion sagen wir x hoch 3 und ihre Ableitung, da ist 3x hoch 2, die haben wir schon berechnet, die Ableitung, ja im ersten Beispiel. Wenn wir das, äh, wenn den Wert der Funktion an einer Stelle berechnen wollen, dann ersetzen wir einfach die unabhängige Variable durch den Wert. Was Stelle bedeutet, ist der x-Wert also. Okay, zum Beispiel, wenn wir die, den Wert der Funktion x hoch 3 an der Stelle 5 berechnen wollen, das ist 5 hoch 3, das ist 125. Und wenn wir den, den Wert ihrer Ableitung, wie steil das ist, an dieser Stelle berechnen wollen, dann ersetzen wir in der Ableitung, also 3x hoch 2, die, wie, die, wie wir sie hier berechnet haben. Ja? Da ersetzen wir das durch äh, 5. Da sollte 5 stehen, das korrigiere ich gleich. Also, das bedeutet 3 mal 5 hoch 2. Also, hier haben wir das doch richtig ersetzt: 3 mal 5 hoch 2. Und dann wird die, äh, äh, der Wert der Ableitung an der Stelle nicht 2, Entschuldigung, 5, 75 sein. Gut, und schauen wir kurz ein paar Beispiele, wie man die äh, Ableitung mit Hilfe von dieser Regel äh, berechnen kann und in welchen Fällen vor allem. Und das ist alle Fälle, wo man den Ausdruck als irgendeine Potenz, äh, Potenz schreiben kann. Ja? Also zum Beispiel jetzt hier 512x hoch 12. Da ist es. Ja? Dann muss ich mit der Hochzahl multiplizieren. so also 12 mal 512. Da kann man 12 kürzen. Da bleibt 5. Und die Hochzahl selber wird um 1 reduziert. 12 minus 1, 11. Gut, wenn wir jetzt diese Funktion nehmen, jetzt hier, äh, 5 durch x hoch 5. Ja? Was bedeutet 5 durch x hoch 5? Das bedeutet 5 mal x hoch minus 5. Ja, bitte nochmal die Potenzregel anschauen. Wenn das hier unten steht im, äh, im Nenner, dann kann man das oben schreiben und einfach den Gegenwert der Hochzahl schreiben. Das also heißt 5 minus 5. Und wenn wir das jetzt hier haben, was ist die Regel? Mal. Die Hochzahl für die Ableitung. Ja, die Ableitung ist die Konstante, bleibt bestehen. Ja, mal die Hochzahl, mal minus 5. Und die Hochzahl selber wird um 1 reduziert. Minus 5, minus 1. Ja, das ist allerdings da eine Hochzahl, das werde ich auch korrigieren. Also insgesamt ist es minus 25x hoch minus 6. Nehmen wir jetzt auch das schrecklichste Beispiel hier unten. Ja, das hier. Hm, das sieht wirklich sehr schrecklich aus. Da haben wir es. Das ist die Funktion. Und wie kann man jetzt hier berechnen? Also, das ist ein Bruch. Wir können einfach den Zähler vom Bruch draußen nehmen. Ja? Das ist die 5. Wurzel von 3825. Also und was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben blöderweise x anstatt n geschrieben. Das würde ich auch korrigieren. Wie auch immer. Aber die Zahl hier, also die äh, das n hoch 15, ja. Wir benutzen dann einfach hier, das bringen wir oben und anstatt plus. Schreiben wir die Gegenzahl von der Hochzahl, also minus 15. Und mit der Wurzelpotenz, was macht man dazu? Ja, bitte die Rechenregeln von Potenzial nach, nachschauen. Die Wurzelpotenz schreibt man als Nenner in der Hochzahl. Und wenn wir das hier berechnen, das ist 15 durch 5, das ist minus 3. Minus 15 durch 5, das ist minus 3. Also das, die fünfte Wurzel von dieser Zahl hier ist 5. Also das hier ist nichts mehr und nichts weniger als 5 mal x hoch minus 3. Ja? Und das bedeutet, bei der Ableitung müssen wir mal die Hochzahl, mal minus 3 und die Hochzahl selber um 1 reduzieren. Und da ist das Ergebnis. Ja? Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, jetzt hier, ja, wo wir wieder hier einfach, also die dritte Wurzel 27, das x hoch 7 in den Nenner haben, dann also x hoch minus 7 im Zähler geschrieben, also es gibt aber dann keinen Bruch mehr, deshalb bleibt es einfach so. Und jetzt hier die Wurzelpotenz haben wir da als Nenner in dieser Hochzahl geschrieben. Minus 7 Drittel. Und dann für die Ableitung haben wir einfach mal die Hochzahl, 3 mal minus 7 Drittel. Und die Hochzahl einfach um 1 reduziert. Minus 1 ist minus 3 Drittel. Minus 7 minus 3, also insgesamt minus 10 Drittel. Und... 3 mal minus 7 Drittel, plus mal minus ist minus, die 3 kann man so kürzen, es bleibt also nur minus 7. Ja? Oder man kann man in die Gegenrechnung jetzt mit den Potenzregeln äh, arbeiten, bleibt die minus 7 halt oben und das Minus wird hier plus und die, äh, die, der Nenner wird zur Wurzelpotenz. Das war es. Ja, nochmal langsam schauen, das wird schon. Danke sehr.